Ja, hallo an alle zu Hause im Homeoffice. Mein Name ist Kevin Wittek. Ich bin Leiter des Blockchain Research Labs vom Institut für Internetsicherheit. Und wie ihr seht, ich bin auch momentan im Homeoffice. Und wir haben uns gedacht, gerade weil ja in der aktuellen Situation viele Leute mehr oder weniger gezwungen sind, ins Homeoffice zu gehen, remote zu arbeiten und vielleicht bis dato noch gar nicht so viele Erfahrungen in diesem Bereich haben und gesammelt haben machen wir mal so ein kleines Video, wo wir über so ein paar vielleicht Best Practices oder, oder Fehler, die man vermeiden sollte, reden, vor allen Dingen natürlich aus unserer Sicht, aus der Sicht des Instituts für Internetsicherheit. Und ich würde gerne anfangen, dass wir bei allem, was wir im Moment erleben im Kontext Homeoffice, im Kontext Remote Work, im Hinterkopf behalten sollten, dass wir in einer sehr außergewöhnlichen Situation sind. Die Probleme, auf die wir gerade treten, das sind unter Umständen nicht grundsätzliche Homeoffice oder Remote Work Probleme, das sind Probleme von Homeoffice in einer Ausnahmesituation, weil wir sind in einer Situation einer globalen Pandemie mit Covid-19 und ähm wenn Leute eventuell eine eingeschränkte Produktivität aktuell haben, ist das nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium für Homeoffice als solches, sondern zeigt einfach, dass wir aktuell in einer sehr stressigen, in einer sehr komplexen Situation sind. Und da müssen wir für ein paar Sachen einfach ein bisschen mehr Verständnis haben und ähm, Sachen pragmatisch angehen. Und ähm, was, was ich ein bisschen beobachtet habe eigentlich in der letzten Zeit, ist, dass durch Corona, durch Covid-19, eigentlich die Digitalisierungsparameter alle auf 10 gedreht wurden. Also wir hatten vorher unterschiedlich stark Prozesse und Unternehmen digitalisiert und jetzt wurde alles auf Maximum gedreht und wir haben eigentlich keine Wahl mehr, außer uns irgendwie stärker zu digitalisieren, auch wenn uns teilweise die Erfahrung fehlt. Und das führt einfach zu ganz interessanten Effekten und vielleicht auch zu ein paar Effekten, auf denen wir in Zukunft viel lernen können. Äh, grundsätzlich, wenn ich jetzt dazu gezwungen bin als, als Unternehmen, ähm, alle, also meine Arbeit Remote möglich zu machen, Homeoffice möglich zu machen, ähm, wäre ja vielleicht eine Idee, dass man einfach alle bisherigen Dienste, die nur über das Intranet erreichbar waren, jetzt im Internet äh, erreichbar macht. Und das ist aber in der Regel keine. Keine wirklich gute Idee, das ist relativ riskant, würde ich sagen, weil ähm, diese, diese Dienste, die Software, die wir da betreiben, bisher im Intranet, vermutlich nicht so gehärtet ist, dass man das ohne weiteres wirklich public im Internet verfügbar machen kann. Hier sind natürlich gerade die Firmen stark im Vorteil, die schon ähm, ganz stark auf Cloud-Dienste äh, setzen, die viele... Eigene, eigene Dienste ersetzt haben durch Software-as-a-Service-Anbieter, durch Cloud-Dienste, die sowieso im Internet verfügbar sind, die über verschlüsselte Verbindungen verfügbar sind. Das macht an der Stelle vieles leichter und das macht dann die Transition ins Homeoffice, in Remote-Arbeiten eventuell vollkommen transparent und man muss da nichts weiter bei ober äh, beachten. Äh, ansonsten, ein, ein erster Schritt, wie man hier vorgehen kann, wäre die internen Dienste erstmal per VPN, per virtuellem Private Network verfügbar zu machen. Viele Firmen haben schon vpn äh, möglichkeit für ihre Mitarbeiter, wurde in der Vergangenheit aber oft stiefmütterlich behandelt, weil das nicht der primäre Zugang zu diesen Diensten war. Und das ist jetzt in der aktuellen Situation natürlich äh, wichtig zu schauen, dass die VPN-Lösung, die man eventuell schon einsetzt, dass die einem Industriestandard äh, entspricht, also eine Aktuelle Versionen von einem kommerziellen Anbieter aktuelle Versionen verwenden, vielleicht sogar besser eine freie Software verwenden, wie OpenVPN, mit Sicherheit besser als veraltete proprietäre Lösung und da einfach gucken, dass man sich nicht durch Einsatz nach veralteten VPN-Software eventuell neue Sicherheitslücken in der eigenen Infrastruktur öffnet. Und wenn ich jetzt natürlich hergehe und alle meine Mitarbeiter remote per VPN mit meinem Netzwerk verbinde, muss ich schauen, wie mein Unternehmen angebunden ist. Ist die Bandbreite dafür überhaupt ausreichend? Habe ich genug Upstream und Downstream, sodass alle Mitarbeiter miteinander produktiv äh, arbeiten können? Und ähm, das ist eventuell eine Herausforderung. Und wie gesagt, unter Umständen kann hier eine, eine, eine Nutzung, eine stärkere Migration zu Cloud-Diensten, zu Software-as-a-Service helfen, weil einfach diese Ressourcen, diese Verantwortlichkeiten dann ähm, ausgelagert werden so und ein anderes wichtiges Thema ist natürlich Kommunikation, gerade wenn wir jetzt remote sind. Heißt es unter Umständen, dass wir mehr kommunizieren müssen als vorher oder vielleicht einfach nur effektiver kommunizieren müssen? Und ähm, aktuell heißt es in der Regel natürlich, dass wir Chat Software benutzen, Audio Chat, Video Chat, Text Chat und da stellt sich einem jetzt auch die Frage, nimmt man da einen der etablierten Software -as -a Service Anbieter oder hoste ich das selber? Etablierte Anbieter, da haben wir Google mit, mit Google Meet und Hangouts, wir haben Microsoft und Microsoft Teams, wir haben sowas wie Slack für Chat, wir haben ähm, Zoom, der ja wirklich, das ja wirklich sehr stark verwendet wird momentan für alle möglichen Kontexte. Ein dieser Anbieter könnte man nutzen oder man hostet etwas selber. Da gibt es zum Beispiel Jitsi als eine sehr gute ähm, Video-Chat-Lösung, die man selber hosten kann oder verschiedene Chat-Systeme wie RocketChat, wie Metamos, die ähnlich sind wie Slack. Und an dieser Stelle ist es natürlich auch eine Kosten- und Risikoabschätzung, die man da betreiben muss. Wie viel mehr Kosten habe ich, wenn ich jetzt meine Sachen betreibe? Wie viel mehr Risiko habe ich, wenn ich jetzt eine Fremdsoftware benutze, einen anderen Anbieter einfach nur benutze? Und hier haben wir einen relativ komplexen Trade-off zwischen Security, zwischen Datenautonomie, zwischen Aufwand, Pragmatismus, Nutzerfreundlichkeit. Und diese Abschätzung, dieser Trade-off ist aber nicht etwas, was speziell jetzt im Homeoffice nur passiert. Das haben wir grundsätzlich bei allen Entscheidungen, bei allen Entscheidungen in Richtung IT, Digitalisierung, müssen wir in diesem Spannungsfeld Security diese Sachen immer bewerten. Und es ist okay, Risiken einzugehen. Und wenn ich nun so einen Cloud-Dienst benutze, habe ich natürlich das Risiko, dass der eventuell auch in meine, meine Daten einsehen kann, meine Kommunikationsdaten. Das ist ein Risiko, aber es ist ein Risiko, das ich ganz bewusst eingehen kann und das eventuell auch okay ist, bewusst einzugehen. Das Wichtige ist immer, ähm, dran, bewusst über solche Risiken nachzudenken, zu diskutieren und zu überlegen, okay, ähm, welche Kommunikation von mir ist denn wie sensibel und welche kann ich dann auf so einer Plattform äh, ruhig, ähm, naja, nicht direkt öffentlich machen, aber potenziell für den Anbieter der Plattform öffentlich einsehbar haben und welche Kommunikation ist so sensibel, dass ich hier wirklich richtige verschlüsselte Kanäle brauche. Genau und ähm, in dem Kontext halt vor allen Dingen sehr wichtig gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, dass die Nutzerfreundlichkeit gegeben ist, dass die Leute einfachen Zugang zu dieser Software kriegen, die einfach nutzen können, dass man einfach in so einen Videochat reingeht, wo das auch direkt funktioniert für alle, weil nichts ist in der aktuellen Situation frustrierender, als am Anfang 5 Minuten, 10 Minuten damit zu verbringen, bis jeder im Videochat sich gegenseitig hören und sehen kann. Das äh, würde doch extrem an der Motivation der Mitarbeiter nagen. Und ähm, nochmal speziell auf Zoom zu sprechen zu kommen, das ist, ähm, das ist ja momentan eines der Tools, die am stärksten eingesetzt werden. Und ähm, so wie das dann natürlich ist, wenn etwas ganz intensiv eingesetzt wird, ist das auch ähm, das Ziel von vielen Angriffen. Also wir haben jetzt in den vergangenen Tagen sehr viele News gesehen zu verschiedenen Datenschutzproblemen äh, bei der, bei der, beim Einsatz von Zoom, dass so ein paar Policies, wie Zoom sich da verhält, auch nicht ganz erst rein sind. Wir sehen nun, dass Zoom und Zoom-Konferenzen ähm, ein ähm, attraktives Ziel für Hacker geworden sind, für Hacker und Trolle. Es gibt zum Beispiel den, den Trollangriff. Dass Leute sich in, eine, in ein Zoom-Meeting äh, einwählen, die eigentlich gar nicht in dieses Meeting rein sollen, dann ähm, den Screenshare übernehmen und äh, Pornos zeigen. <lacht> ja. Und ähm, solche Sachen, ähm, das Zoom ist natürlich das prädestinierte Angriffsziel. Und äh, das heißt nicht, dass wir jetzt kein Zoom mehr benutzen sollen, aber das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was das heißt, dass das ein attraktives Angriffsziel ist. Wir müssen unsere Zoom-Software auch up-to-date halten, auch die restliche Software up-to-date halten und man muss ein bisschen die News verfolgen, um zu sehen, was für Angriffsvektoren gibt es da gerade, wo muss ich vielleicht darauf achten, wo muss ich auch meine ähm, Mitarbeiter schulen, dass sie darauf äh, achten. Und ähm, bei diesem ganzen Einsatz von diesen Tools am Ende, was man machen müsste, wenn man sich ganz äh, super mit dem Thema beschäftigt, das wäre ein richtiger Threat-Modeling-Workshop. Also das heißt, ich identifiziere, welche Gefahren gibt es für mein Unternehmen und für meine Prozesse und wie ist das Risiko, welche ähm, feindlichen Akteure habe ich da in dem Fall und anhand von so einem Threat-Model kann ich dann einfach sehr gut quantitativ und qualitativ entscheiden, ähm, was für Software ich vielleicht einsetze und in welchem Kontext. Und ähm, so ein Threat-Modeling-Workshop ist grundsätzlich eine gute Idee das mal zu machen. Nicht nur jetzt, wo wir alle ins Homeoffice machen, ins Homeoffice müssen. Das ist etwas, was man eigentlich grundsätzlich mal machen müsste, um seine, um die Gefahren für sein Unternehmen aus Seiten der IT-Sicherheit besser zu verstehen, beurteilen und bewerten zu können. Gut, dann wenn wir jetzt über die Hardware reden, welche Hardware wird eingesetzt? Da müssen wir natürlich gucken. Gibt es bisher schon eine Bring Your Own Device-Policy für mein Unternehmen? Also ist es üblich, dass Mitarbeiter Vorher vielleicht schon mit ihren eigenen Desktop-PCs von zu Hause arbeiten können konnten oder dass sie eigene Laptops mitgebracht haben, ist es schon üblich gewesen, dass ich meinen Mitarbeitern Laptops zur Verfügung stelle, die diese dann auch nach Hause nehmen können. Je nachdem muss man jetzt hier halt überlegen, kann ich meine bestehende Bring-Your-Own-Device-Policy einfach anwenden auf die Arbeitsgeräte, die die Mitarbeiter nun verwenden oder habe ich über sowas noch nie nachgedacht und muss ich darüber jetzt nachdenken. Und Das kann heißen, dass jetzt diese privaten Geräte, die wir im Moment vielleicht als Kompromiss nutzen müssen, quasi in den Sicherheitsbetrachtungen, der normalen Unternehmens-IT mit einfließen müssen. Das heißt, wenn ich vorher Sachen benötigt habe, wie starke Authentifizierung, um mich einzuloggen, wie Festplattenverschlüsselung, heißt das eigentlich, dass ich das jetzt auch für meine privaten Geräte einsetzen muss. Gut, es gibt natürlich ganz viele viele Sachen, ganz viele Details, worüber hier man, man reden kann. Das soll auch jetzt nur mal so ein Überblick sein, um, um zu sehen, vielleicht auch wie komplex die Situation ist, über welche Sachen man sich hier alles Gedanken machen sollte und kann. Und... Ähm, ich möchte am Ende vor allen Dingen sagen, dass wir das Ganze jetzt auch als eine Chance zur Digitalisierung wahrnehmen können, weil wir werden gerade dazu gezwungen, verschiedene Prozesse stärker zu digitalisieren. Und ähm, ich hoffe, dass aus den Problemen, die wir gerade sehen und die wir versuchen zu lösen, dass wir daraus lernen können, um auch nach der aktuellen Situation ähm, eigentlich noch zu besseren Lösungen zu kommen. Deswegen ist es äh, gerade auch jetzt auch wichtig, dass wir Probleme kurzfristig und pragmatisch lösen, aber gleichzeitig uns der Trade-offs dieser Lösung bewusst sind, um dann in Zukunft bessere, langfristigere Verbesserungen äh, für unsere Digitalisierung planen können, die auch vielleicht äh, IT-Sicherheit als einen ganz hohen Wert direkt mit beinhalten. Gut, so, das war's äh, von mir erstmal. Bei mir geht es jetzt weiter im Homeoffice und äh, ich sage Tschüss. Vielen äh, allen, allen noch viel Spaß weiterhin oder eine, eine produktive Zeit im Homeoffice und äh, Gesundheit für alle. Und äh, ja, am Ende behalten wir ein Bit über und auf Wiedersehen.